zu treten. Sehr geehrte Damen und Herren Staats- und Regierungschefs, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste aus dem In- und Ausland, sehr geehrter Herr Botschafter Ischinger, sehr geehrter Herr Botschafter Heusken, meine Damen und Herren. Bevor ich einige Überlegungen mit Ihnen teile über den Zustand der Welt und darüber, wie wir mit dem geopolitischen Gezeitenwechsel umgehen, den die MSC dieses Jahr auf die Agenda gesetzt hat, möchte ich zunächst auf einen anderen Gezeitenwechsel eingehen. Nicht da draußen in der Welt, sondern hier im Bayerischen Hof. 14 Jahre lang waren Sie, lieber Wolfgang Ischinger, nicht nur Gastgeber und Hausherr der Münchner Sicherheitskonferenz sondern Ihr Spiritus Rector, Ideengeber, Vordenker und Antreiber. Unsere Konferenz heute und morgen wird nun Ihre letzte in dieser Funktion sein. Und deshalb möchte ich Ihnen danken für das, was Sie in den letzten Jahren für die internationalen Beziehungen und ganz besonders für die transatlantische Freundschaft getan haben. Vielen Dank, lieber Herr Botschafter. Verbinden möchte ich das mit einem herzlichen Willkommen an Ihren Nachfolger. Wenn es jemanden gibt, der solch große Fußstapfen auszufüllen vermag, dann sind Sie es, lieber Christoph Heusken, mit Ihrer umfassenden internationalen Erfahrung. Ich freue mich, dass wir auch in Ihrer neuen Funktion einen engen Draht zueinander haben werden. Alles Gute dafür. Meine Damen und Herren. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat ein ganz besonderes Gespür für Timing, das ist bekannt. Und dennoch wäre ich froh, wenn wir uns in etwas weniger aufgewühlten Zeiten treffen könnten. In Europa droht wieder ein Krieg und das Risiko ist alles andere als gebannt. Dahinter fallen in der öffentlichen Debatte selbst globale Herausforderungen wie die Pandemie und der Kampf gegen den Klimawandel zurück. Dabei bedürfen sie dringend einer Antwort. In diesem Sinne, lieber Herr Ischinger, habe ich gestern auch Ihre Aufforderung an die demokratischen Gesellschaften verstanden, aus hausgemachter Ohnmacht aufzuwachen. Stichwort Unlearning Helplessness. Gerade auch angesichts der kritischen Sicherheitslage will ich eines vorab klarstellen. Natürlich gibt es den Chor Aldera, die wahlweise den Abgesang anstimmen auf die liberalen Demokratien, auf den Westen oder auf die von ihm geprägte internationale Ordnung. Und ich will gar nicht leugnen, dass die freie demokratischen Gesellschaften Konkurrenz haben. Aber wir können selbstbewusst sagen, dass dieses Modell sich gegenüber Konkurrenz behauptet hat. Die Gründe dafür haben sich heute nicht geändert. Demokratien sind langfristig anpassungs- und widerstandsfähiger, weil Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt, freie Wahlen, die Anerkennung von politischer Opposition, der Schutz von Minderheiten für gesellschaftlichen Ausgleich sorgen. Funktionierende Rechtsstaaten schaffen Vertrauen und Stabilität und Länder sind stärker, wenn sie die Würde des Menschen achten, anstatt sie mit Füßen zu treten. Dies selbstbewusst festzuhalten. Darin steckt nichts Spalterisches, weil ein Leben in Freiheit, Gerechtigkeit und Würde gerade kein exklusiv westlicher Anspruch ist, sondern ein zutiefst menschlicher, universeller. Applaus Dieser Gedanke universeller Werte liegt auch der internationalen Ordnung zugrunde, wie sie aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Sie hat für Ausgleich und wachsenden Wohlstand gesorgt – und zwar nicht nur in Nordamerika und Europa, sondern gerade auch in den Teilen der Welt, die angesichts ihrer zunehmenden ökonomischen und politischen Bedeutung nun stärker mitreden und gestalten wollen – und im Übrigen auch mitgestalten müssen. Der Mitgestaltungsanspruch ist zu begrüßen. Er ist ein Erfolg, weil starke, selbstbestimmte Partner keine Schwächung bedeuten sondern die Möglichkeit, Probleme zu lösen, die auch die Größten und Stärksten nicht allein bewältigen können. Allerdings, diese internationale Ordnung setzt den Willen zur Kooperation zwingend voraus, auch gegenüber schwierigen Gesprächspartnern mit klaren Überzeugungen, Pragmatismus, gesundem Selbstvertrauen und ja durchaus eigener Stärke. Getragen wird sie von einem zentralen Versprechen dass sich alle, auch die Starken, an die Spielregeln halten. Und damit bin ich bei dem, was wir in den letzten Monaten im Osten unseres Kontinents erleben. Um es klar zu sagen, der Aufmarsch von weit über 100.000 russischen Soldaten rings um die Ukraine ist durch nichts gerechtfertigt. Russland hat die Frage einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum Kasus Belli erhoben. Das ist paradox denn hierzu steht gar keine Entscheidung an. Wir Europäer und die transatlantische Gemeinschaft haben Russland davor gewarnt. Eine militärische Aggression gegen die Ukraine wäre ein schwerer Fehler. Und wir wollen, dass es nicht dazu kommt. Russland hat nun seine Antwort auf die Vorschläge der USA öffentlich gemacht und ich sage ja, wir sind bereit zu verhandeln. Selbstverständlich werden wir dabei klar unterscheiden zwischen unhaltbaren Forderungen einerseits und legitimen Sicherheitsinteressen andererseits. Diese Differenzierung müssen wir uns zutrauen bei allem, was da auf dem Spiel steht. Die in der OSZE verbrieften Grundprinzipien stehen für uns dabei nicht zur Disposition. Russland hat ihnen zugestimmt und zu ihnen gehört auch das Recht auf freie Bündniswahl. Gleichzeitig gibt es Sicherheitsfragen, die für beide Seiten wichtig sind. Allen voran Transparenz bei Waffensystemen und Übungen, Mechanismen zur Risikovermeidung oder neue Ansätze zur Rüstungskontrolle. Bei meinem Treffen mit Präsident Putin am Dienstag habe ich deutlich gemacht, jede weitere Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine wird hohe Kosten haben für Russland politisch, ökonomisch und geostrategisch. Und zugleich habe ich betont, dass Diplomatie an uns nicht scheitern wird. So viel Diplomatie wie möglich, ohne naiv zu sein, das ist der Anspruch. Und dafür nutzen wir alle Gesprächskanäle. Den NATO-Russland-Rat, der sich nach Jahren endlich wieder getroffen hat, die OSZE, in der mit allen Europäern, Russen und Amerikanern über Konfliktvermeidung gesprochen werden kann. Der polnische Vorsitz hat dazu Vorschläge und vorgelegt. Es gibt den bilateralen Kanal zwischen Russland und den USA und wir benutzen das Normandie-Format. Es bleibt für die Lösung des Konflikts entscheidend. Bei meinen Besuchen in Kiew und Moskau habe ich darauf gedrungen, die Vereinbarung von Minsk umzusetzen. Und ich bin vor allem Präsident Zelensky sehr dankbar für die Zusage, nun die nötigen Gesetze vorzubringen und in der trilateralen Kontaktgruppe zu diskutieren. Natürlich mache ich mir keine Illusionen. Schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten. Aber wir werden die Krisendynamik nur durchbrechen, wenn wir verhandeln. Es geht schließlich um nichts Geringeres als den Frieden in Europa. Meine Damen und Herren, mit all dem muss auch eine Neuverordnung Europas und der transatlantischen Allianz in einer veränderten Welt einhergehen. Den Strategieprozessen innerhalb der Europäischen Union und der NATO kommt daher eine ganz besondere Bedeutung zu. Vier grundsätzliche Überlegungen möchte ich dazu gerne beisteuern. Erstens, wir werden unser Verständnis von Sicherheit breiter fassen. Die MSC war da immer Vorreiterin, lieber Herr Ischinger, indem sie inzwischen ganz selbstverständlich auch mit den Risiken sich beschäftigt, die vom Klimawandel, globalen Gesundheitskrisen oder dem Missbrauch des Cyberspace oder neuer Technologien ausgehen. Dieses breite Verständnis setzt aber zwingend voraus, dass sich die EU und die NATO gegenseitig ergänzen, verstärken und auf neue Risiken einstellen. Schließlich bleibt ein Cyberangriff ein Cyberangriff egal ob er aus Sankt Petersburg, Teheran oder Pyongyang gesteuert wird. Ich denke, wir sind uns einig, solch neue Bedrohungen in den Blick zu nehmen, ist allerdings etwas anderes als den Anspruch einer global operierenden NATO. Gerade die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigen uns doch, wie unverändert nötig die Konzentration auf das Thema Bündnisverteidigung im nordatlantischen Raum ist. Die Fähigkeiten, die dafür erforderlich sind, müssen wir aufbringen. Und ja, das gilt auch für Deutschland. Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen können, Soldaten und Soldaten, die optimal ausgerüstet sind für ihre gefährlichen Aufgaben, das muss ein Land unserer Größe, das ganz besondere Verantwortung trägt in Europa, sich leisten können. Das schulden wir auch unseren Verbündeten in der NATO. Ihnen sage ich, Deutschland steht zur Garantie des Artikel 5 ohne Wenn und Aber und wir üben auch praktische Solidarität, aktuell etwa durch und größere Präsenz der Bundeswehr im Baltikum und beim Air Policing der NATO im Südosten der Allianz. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Die Neuverortung unserer Bündnisse und Allianzen geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern in Wechselwirkung zu anderen Akteuren und deren Ambitionen. Ausgangspunkt dafür ist eine nüchterne Analyse der Welt um uns herum. Derzeit leben fast 8 Milliarden Menschen auf unserem Planeten, Tendenz steigend. Nur ein Bruchteil – knapp 450 Millionen bzw. 330 Millionen – lebt in der Europäischen Union oder in den USA. Ähnliche Verschiebungen gibt es, wenn man sich unsere Anteile an der Weltwirtschaft über die vergangenen Jahrzehnte anschaut die Tortenstücke schrumpfen. Für mich bedeutet das, die Welt des 21. Jahrhunderts wird weder Uni noch bipolar sein, sie wird unterschiedliche Machtzentren haben. Und diese Entwicklung ist per se nichts Schlimmes, weil der Wohlstand zunimmt oder, um im Bild zu bleiben, weil die Torte insgesamt größer wird dass heute über eine Milliarde Menschen weniger als vor 30 Jahren in extremer Armut leben, ist ein Erfolg der gesamten internationalen Gemeinschaft, für den wir gerade jetzt in der Pandemie hart arbeiten müssen. Und von dem Entstehen der Mittelklasse in Ländern wie China, Indonesien oder Indien profitieren auch Beschäftigte bei uns. Gerade in Asien reden wir ohnehin nicht über einen Aufstieg, sondern allenfalls über einen Wiederaufstieg. Großmacht zu sein, das ist aus der Perspektive von Peking oder Delhi keine historische Ausnahme, sondern die Rückkehr zum Status quo ante. Daran ist nichts falsch, im Gegenteil. Problematisch wird es, wo der Bedeutungszuwachs in die Forderung nach Gefolgschaft und Einflusszonen umgemützt wird, wenn universelle Regeln, die man gestern mitgetragen hat, heute zur Seite gewischt werden. Kein Land sollte der Hinterhof eines anderen Landes sein. So differenziert der Machtanspruch, gerade Chinas zu sehen ist, so differenziert wird auch unsere Haltung dazu sein. Indem wir Kooperationen suchen, wo es im beiderseitigen Interesse liegt, beim Kampf gegen Klimawandel oder Armut oder, so Anspruchsvoll, das auch sein wird, bei der Rüstungskontrolle indem wir unsere eigenen Fähigkeiten stärken und indem wir dort klar gegenhalten, wo der Erhalt der multilateralen Ordnung bedroht ist oder Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In allen drei Bereichen aber gilt, je enger Europa und Nordamerika sich abstimmen, umso erfolgreicher werden wir sein. Und damit bin ich bei meiner dritten Bemerkung. Wir brauchen Klarheit über das Ambitionsniveau der Europäischen Union in Fragen der eigenen Sicherheit und darüber hinaus – Stichwort europäische Souveränität. Ich habe gerade die geopolitischen Machtverschiebungen beschrieben, mit denen wir es zu tun haben. Mit Blick auf die USA ist klar, sie werden Gravitationszentrum bleiben, auch in einer multipolaren Welt. Daran besteht kein Zweifel und meine Gespräche in Washington letzte Woche haben mich darin bestärkt. Für Europa aber sieht die Sache anders aus. Wir Europäer werden unsere Handlungsfähigkeit, unsere Entscheidungsautonomie nur bewahren, wenn wir unseren Willen unsere Fähigkeiten in der Europäischen Union bündeln. Und übrigens. Wenn ich von der Europäischen Union spreche, dann denke ich die Länder des westlichen Balkans mit. Es reicht nicht, die Erweiterungsperspektive für diese Region als strategisches Ziel zu benennen. Wir müssen sie aktiv vorantreiben. Und ich freue mich, dass viele Kollegen aus der Region hier sind, denn diese Aufgabe ist eine gemeinsame. Die Europäische Union ist unser Handlungsrahmen, unsere Chance. Macht unter Mächten zu bleiben, darum geht es, wenn wir von europäischer Souveränität sprechen. Drei Dinge braucht es auf dem Weg dorthin. Erstens, den Willen, als Macht unter Mächten zu handeln, zweitens gemeinsame strategische Ziele und drittens die Fähigkeiten, diese Ziele zu erreichen. An allem arbeiten wir. Und damit ist auch das Ambitionsniveau abgesteckt, das der neue strategische Kompass der EU erreichen muss. Dazu zählt europäisches Engagement zur Terrorismusbekämpfung, das von ziviler Stabilisierung bis hin zu militärischer Ausbildung oder Ausrüstung reicht. Dazu zählen neue Impulse für effektivere Rüstungskontrolle, die Transparenz und Vertrauen schaffen – hier in Europa. Gespräche mit Russland, sollten sie denn zustande kommen, könnten ein Anfang sein. Und schließlich zählt dazu auch eine aktive europäische Diplomatie, wie wir sie zum Beispiel gegenüber dem Iran praktizieren. Apropos Iran. Wir sind in den Verhandlungen in Wien in den letzten zehn Monaten weit gekommen. Alle Elemente für einen Abschluss der Verhandlungen liegen auf dem Tisch. Wenn der Iran weiter allerdings Brennmaterial anreichert und gleichzeitig das IAEO-Monitoring aussetzt, dann ist das nicht akzeptabel. Eine iranische atomare Bewaffnung ist für uns nicht hinnehmbar, auch weil die Sicherheit Israels nicht verhandelbar ist. Und deshalb haben wir wiederholt darauf hingewiesen, dass nun bald der Punkt erreicht sein wird, an dem wir entscheiden müssen, ob eine Rückkehr zum GCPOA angemessen ist. Wir haben jetzt die Chance, zu einer Vereinbarung zu kommen, die ermöglicht, dass Sanktionen aufgehoben werden können. Und zugleich gilt, wenn uns das nicht sehr rasch gelingt, drohen die Verhandlungen zu scheitern. Die iranische Führung hat jetzt eine Wahl. Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Ich finde, dass die von der EU geführten Atomverhandlungen ein gutes Beispiel dafür sind was Europa im Zusammenspiel mit seinen Partnern leisten kann. Und damit bin ich bei meinem vierten und letzten Punkt, der zugleich eine Bitte und ein Wunsch ist. Let us stick together. Lassen Sie uns zusammenbleiben als Freunde und Alliierte. Zusammenbleiben für unsere Freunde und Partner bedeutet das auch, die Europäische Union als Einheit zu akzeptieren, sie anzuerkennen als internationalen Akteur und ihre weitere Integration zu unterstützen. Wir haben schon genug damit zu tun, dass unsere Gegner versuchen, uns zu spalten. Deshalb bin ich Ihnen, liebe Kamala Harris, den vielen Freundinnen und Freunden aus dem amerikanischen Kongress und der amerikanischen Regierung sehr dankbar dafür, dass Sie Tag für Tag das Versprechen einlösen, das präsident Biden letztes Jahr hier in München gegeben hat. To support the goal of a Europe whole and free and at peace. Diese geeinte, freie, friedliche und ich füge hinzu souveräne Europäische Union ist gegen niemanden gerichtet und erst recht ist sie kein Risiko für die transatlantische Zusammenarbeit. Im Gegenteil. Letztlich wird nur ein handlungsfähiges Europa ein attraktiver Partner für die Vereinigten Staaten bleiben als eine starke europäische Säule im transatlantischen Bündnis, als eine unüberhörbare Stimme für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit und als Amerikas engster Freund und Partner. Und jetzt, meine Damen und Herren, freue ich mich auf Ihre Fragen und auf unsere Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist hier. Ladies and gentlemen, uh Meine Damen und Herren, wir werden das Gespräch grundsätzlich auf Deutsch führen. Diejenigen von Ihnen, die Fragen auf Englisch stellen möchten, dürfen dies natürlich gerne tun. Und wir machen das natürlich flexibel. Bundeskanzler, darf ich mit einer persönlichen Vorbemerkung anfangen? Ihre Amtsvorgängerin hat, das ist jetzt ja ungefähr 16 Jahre oder so her, hat damals gesagt, ich komme so jedes zweite Jahr. Ich glaube, ich spreche im Namen auch meines Nachfolgers, wenn ich äh, die Einladung ausspreche, dass Sie das übertreffen und hoffentlich jedes Jahr kommen. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Sie haben auf Fragen und Themen hingewiesen. Ich will hier nur noch mal ein kleines bisschen Eigenwerbung betreiben, die in unserem Munich Security Report, den wir vor wenigen Tagen herausgegeben haben, versucht haben aufzugreifen und ihn nachzuspüren. If you want to read this... Wenn Sie das lesen möchten, können Sie das herunterladen von der Webseite der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie haben also sowohl die Möglichkeit, das als Druckversion als auch online zu lesen. Wir können es aus Gründen der Pandemie natürlich hier nicht im Saal verteilen. Vorbemerkung, Herr Bundeskanzler, wäre meine erste Frage. Sie haben darüber ja gerade schon gesprochen, aber nachdem Sie nur vor, vor, vor wenigen Tagen mit Präsident Putin selbst über Stunden gesprochen haben. Können Sie dieser fachkundigen Audience hier vielleicht doch noch mal Ihren persönlichen Eindruck wiedergeben, ob Sie Stand heute glauben, dass es tatsächlich noch Spielräume diplomatischer Art, Spielräume zur Deeskalation, Spiel, Spielräume zu einer Annäherung der Position zwischen dem, uns, dem Westen und Russland kommen könnte. Wir dürfen nicht naiv sein, das ist ganz entscheidend und deshalb muss man sehen, was man sieht und darüber nicht hinwegreden. Der Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenze ist eindeutig, sowohl auf dem Territorium Russlands als auch in Belarus, als auch das, was an Kräften auf See zusammengezogen worden ist. Es liegen alle Fähigkeiten und Kapazitäten für eine militärische Aggression gegen die Ukraine vor, und das bleibt ein Fakt, über den nicht hinwegzureden ist. Gleichzeitig bleibt es immer unsere Aufgabe, alle und sind sie noch so klein, Türen zu nutzen, durch die möglicherweise der Spielraum für Verhandlungen geöffnet werden kann. Und deshalb bleibt es trotz all dem, was dann an Differenzen über den größten Teil des Textes äh, zu lesen ist, ja, ein wichtiger Hinweis, dass nicht nur bei dem Gespräch, das ich geführt habe, sondern jetzt auch in der Antwort, die Putin an die USA geschickt hat, zu lesen ist, dass man Verhandlungen befürwortet über Rüstungskontrolle, über die Frage von Transparenz. Immerhin. Und dann geht es eben darum, dass wir unsere Unterschiede in ein Gespräch übersetzen und hoffen, dass das gelingt. Jeder, der hier sich hinstellt und sagt, er könne das prognostizieren, wie es sein wird, der ist mit irgendeinem Hybris-Virus infiziert worden. Das sollte man nicht tun. Es bleibt und ist eine gefährliche Situation, aber umso mehr ist es wichtig, dass wir das, was an Möglichkeiten existiert, nutzen. Und da finde ich, ist die Doppelstrategie, die wir gewählt haben, genau die richtige. Nämlich einerseits zu sagen, wir haben uns vorbereitet, wir sind viel vorbereiteter, als wir das in vielen anderen Situationen waren. Wir können sofort über notwendige Sanktionen entscheiden, wenn es zu einer militärischen Aggression kommt. Und gleichzeitig zu sagen, wir wollen reden, dabei haben wir aber unsere Prinzipien. Vielleicht noch einen Satz dazu. Putin hat sich ja als Historiker betätigt und äh, Texte geschrieben, die viele hier wahrscheinlich sich auch angeschaut haben. Sie haben auch in dem Gespräch eine große Rolle gespielt, aber das ist etwas, das mir persönlich ganz wichtig ist. Der Frieden in Europa kann nur gewahrt werden, wenn die Grenzen nicht mehr verschoben werden, wenn sie akzeptiert werden. Wenn wir in den Geschichtsbüchern Büchern lange genug zurückgehen, dann haben wir Grund für Kriege, die ein paar hundert Jahre dauern können und unseren ganzen Kontinent zerstören. Es muss klar sein, dass wir die Grenzen, wie sie sind und die Souveränität und Integrität der Staaten akzeptieren, die da sind. Und das ist das einzige Prinzip, das Sicherheit in Europa gewährleistet. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass Sie alle natürlich Fragen stellen können. Es gibt zwei Methoden, entweder lautes Aufheulen äh, oder äh, auch die elektronische Methode über das Tablet, was ich hier habe, äh, mir Fragen zuzusenden, die ich dann, wenn wir noch Zeit haben, an den Bundeskanzler gebe. Ähm, I'll it in ich wiederhole das noch mal auf Englisch. Zögern Sie bitte nicht, die Hand zu heben. Sie können fragen stellen hier im saal oder sie können es elektronisch machen und so fragen stellen ich werde noch eine weitere frage stellen und dann gehen wir ins publikum in der äh, in einer eröffnungssitzung an der der amerikanische außenminister tony blinken und unsere außenministerin frau baerbock teilnahmen tauchte natürlich wie konnte es anders sein auch die frage der waffen an die ukraine waffenlieferung auf ähm, es gab darüber eine, eine Diskussion. Ich wollte Sie auch noch einmal dazu fragen. Deutschland ist ja nun mal als wichtiges Industrieland auch ein nennenswerter Exporteur von militärischem Gerät. Wenn es jetzt, was wir alle nicht hoffen, doch zu einer militärischen Konfrontation kommen sollte, würden Sie dann im Rückblick... Was würden Sie dann im Rückblick sagen? Würden Sie dann sagen, wir hätten vielleicht doch mehr zur über die Jahre, jetzt nicht in den letzten Tagen, zur Defensivkraft der Ukraine beitragen sollen? Oder würden Sie bei dieser prinzipiellen Festlegung bleiben? Wir jedenfalls nicht. Deutschland hat ja sehr lange schon existierende Rüstungskontrollvorschriften, die Sie, äh, Rüstungsexportvorschriften, die gesetzlich geregelt sind und sehr streng. Und wenn wir die beachten, dann war es zu keinem Zeitpunkt möglich, solche Lieferungen von Deutschland aus zu betreiben. Das ist für niemanden verwunderlich, weil es in diesem, aber auch in vielen anderen Fällen gilt. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass die Ukraine nicht zu Waffen gekommen ist. Viele haben sie unterstützt. Und wir sind diejenigen, die die größten finanziellen Unterstützungsleistungen für die Ukraine auf den Weg gebracht haben. Das ist über viele, viele Jahre seit 2014 der Fall und wir haben durchaus vor, weiterhin das Land zu sein, das den größten Beitrag zur wirtschaftlichen und finanziellen Stabilisierung der Ukraine leistet. Das wird auch von allen gesehen, jedenfalls hinter verschlossenen Türen und es wäre schön, wenn das auch hinter off also vor offenen Türen gewissermaßen für alle sichtbar wird. Wir haben uns zu dieser Verpflichtung bekannt und das werden wir auch weiter tun. Im Übrigen leisten wir unsere Aufgaben im Rahmen der NATO. Ich habe eben schon unsere Poppenpräsenz im Baltikum angesprochen, das Air Policing und nicht nur das. Vielen Dank. Ich glaube, der erste Frage, den ich jetzt aufrufe, ist ein ehemaliger Gewinner des Kleistpreises, Joe Lieberman, ehemaliger Senator. Wir sind so froh, dass Sie hier sind. Lieber Joe, bitte sehr. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank für die Jahre der Leitung dieser Konferenz, dieses transatlantischen Bündnisses. Es ist mir eine Ehre, wieder hier sein zu dürfen. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für Ihre Anmerkungen heute Morgen. Es ist ganz offensichtlich, dass in den Vereinigten Staaten und wir sie jetzt kennenlernen. Und Ihre Anmerkungen heute haben uns sehr ermutigt, waren sehr versichernd. Sie waren klar, sie waren stark und sie waren auf den Prinzipien der Demokratie, Menschenrechte basiert, so wie Sie das ja gesagt haben, dass dies das Kernstück der NATO, des transatlantischen Bündnisses und der Europäischen Union sind. Und ich denke, Sie haben die russische Sichtweise sehr effektiv betrachtet, ganz besonders aus dem Blickwinkel, den Putin ja auch vertritt, nämlich, dass er diese Truppen an der Grenze der Ukraine zusammengezogen hat, um zu verhindern, dass die Ukraine Teil der NATO wird wobei dies noch nicht mal auf dem Tisch liegt als Thema. Und Putins Position ist sogar noch inkonsistenter und unlogischer, da die NATO eine, ein Verteidigungsbündnis ist. Sie bedroht die Russen nicht. Meine Frage lautet, ich mache mir zu einem gewissen Grad Sorgen, dass wir alle diese Krise um die Ukraine möglich gemacht haben, indem wir gezögert haben, dieses allgemeine Versprechen, das wir gemacht haben, wie der Generalsekretär vorhin ja auch schon gesagt hat, die NATO und die Europäische Union offen zu halten für Nationen, die selbst ihre Bündniszugehörigkeit äh, bestimmen möchten. Und das haben wir gemacht, um Russland auch einen Gefallen zu tun. Und das hat Putin in die Lage versetzt, diese aggressive Herangehensweise zu verfolgen. Und ich würde Sie gerne fragen, wenn diese Krise vorbei ist und hoffentlich, wenn sie friedlich gelöst sein wird, können wir dann vielleicht das beschleunigen, was ganz klar der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine zu sein scheint, nämlich Europa und dem transatlantischen Bündnis beizutreten. Das heißt, können wir Ihre Mitgliedschaft zuerst in der Europäischen Union und dann schließlich auch in der NATO, beschleunigen. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass die NATO natürlich nicht aggressiv ist und ähm, die Europäische Union ist nicht aggressiv. Das heißt, Putin argumentiert hier natürlich anders, aber aus unserer Sicht ist das ganz klar. Und wenn ich ihm das sage, dann argumentiert er immer mit dem ehemaligen Konflikt in ehemaligen Jugoslawien. Er sagt, da waren die NATO-Kräfte aggressiv und haben Unschuldige in Leid gestürzt. Ich argumentiere dann, das war ein... Völkermord, den wir versucht haben zu verhindern mit dem, was wir getan haben. Und er darf nicht missverstehen, dass die Menschen im westlichen Balkan absolut bereit sind, Mitglieder der westlichen Union zu werden. Also es gab diesen Unterschied. Und sein Argument ist dann, dass im Donbass ein Völkermord stattfindet, was lächerlich ist, um das ganz deutlich zu sagen. Aber das ist seine Narrative. Und es ist immer wichtig, dass wir intensiv dem zuhören, was andere sagen. Und ich habe ja den Artikel schon angesprochen, den Putin vor einem halben Jahr geschrieben hat. Und würden wir ihn beim Wort nehmen, dann würde uns das nicht optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Aber ich weigere mich, das zu tun. Ich denke, er zitiert hier die Geschichte, er spricht über die Geschichte und ich sage, wir können Grenzen nicht verschieben, wir können Grenzen nicht verändern, wir müssen die Integrität und die Souveränität von Staaten akzeptieren. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, das wahre Problem ist ja, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine gar nicht auf der Tagesordnung steht. Das wird in nächster Zukunft nicht passieren. Und Putin weiß das. Er argumentiert aber, dass aufgrund des potenziellen Risikos, dass dies eventuell passieren könnte, er sich jetzt in dieser Situation befindet und über jedes Recht verfügt, so zu agieren, wie er agiert. Und ich denke, er liegt hier komplett falsch und darauf müssen wir bestehen. Das ist eine unserer politischen Führungsaufgaben, dass wir Offen über diese Tatsache sprechen. Und andererseits müssen wir auch sicherstellen, dass für demokratische Bündnisse, wie die NATO eins ist, wie die Europäische Union eins ist und wie, wenn Sie mir das gestatten, auch die Vereinigten Staaten eins sind, wir nie sagen können, es gibt im Prinzip keine Offenheit, wenn neue Staaten Teil der Vereinigten Staaten von Amerika werden möchten. Das war natürlich in der Vergangenheit häufiger der Fall. Vielleicht gibt es noch Puerto Rico, aber so viel mehr Staaten gibt es nicht, die das machen möchten. Aber etwas ähnliches passiert natürlich auch mit anderen Bündnissen. Im Prinzip sind sie offen und irgendwann kommt aber auch der Moment, wo man versteht, dass es in Zukunft nicht allzu viel mehr Beitritte geben wird. Aber wir stehen vor einem Konflikt in Europa über eine Frage, die gar nicht auf der Tagesordnung steht. Und das ist nicht akzeptierbar. Das ist unser Argument. Und das müssen wir auch klar machen auf dem Weg zu dem, was wir erreichen möchten, nämlich Gespräche zwischen unterschiedlichen Parteien, um die Situation hinter uns zu lassen. Um, I'm going to go to my ich schaue hier mal auf mein Tablet. Wir haben eine Frage hier. Wir hatten viele Fragen, aber eine Frage, die ich aussuche, von Noah Barkin, Vertreter eines einer Denkfabrik, und die Frage lautet wie folgt: Wie besorgt sind Sie über eine engere Zusammenarbeit zwischen Russland und China? Und wie? Könnte die chinesische Unterstützung für die russische Aggression in der Ukraine die Beziehung Deutschlands zu China verändern? So we should understand that the world has changed. Wir sollten also verstehen, dass die Welt sich verändert hat, seit den 90er Jahren geändert hat. Um das klar und deutlich zu sagen, es gibt ja nur kapitalistische Staaten auf der Welt, mit der Ausnahme von Nordkorea. Und wenn man das so sieht, dann ist der Unterschied zwischen den einzelnen Staaten im Bereich der Autokratie, darum in dem Bereich dessen, wie wir unsere Länder regieren, wie wir die Demokratie umsetzen, da geht es nicht darum, wie wir den Kapitalismus ausüben. Natürlich gibt es da Unterschiede zwischen Europa und Nordamerika, aber letzten Endes es ist ja nicht so, dass wir uns in einer Situation befinden, die ähm, vergleichbar wäre mit der Situation nach der bolschewistischen Revolution damals, äh, als die Sowjetunion entstand. Deshalb müssen wir verstehen, dass es auch Konflikte zwischen ehemaligen kommunistischen Staaten geben kann zwischen Russland und China und dass diese nicht einfach verschwinden, weil diese zwei sich einig sind hinsichtlich der Art und Weise, wie ein Land geführt werden sollte. Lassen Sie uns das klar und deutlich sagen. Hier wird die wahre Situation nicht richtig erkannt. Die Welt, in der wir uns heute befinden, in der wir leben, in 2050 werden wir 10 Millionen Menschen auf dieser Welt haben. China hat uns gesagt, dass die Bevölkerung nicht über 10 Milliarden hinauswachsen soll, aber wenn, das ist schon eine beträchtliche Zahl. Und wir werden weiterhin 450 oder 330 Millionen Menschen, oder 33 Millionen Menschen sein. Und das zu erkennen, und zu erkennen, dass wir uns in eine multipolare Welt bewegen, aber dass die Prinzipien, die uns zusammenführen und die wir als Demokratien teilen, wichtiger sind, deshalb habe ich eigentlich keine große Angst. Und ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, eine Strategie zu entwickeln, die sich stützt auf die Werte, die uns wichtig sind, nämlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort, Achtung der Menschenrechte und gleichzeitig dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt, dass wir Interessenssphären oder dominierende Länder haben wie Länder von Russland und China und dass die Länder, die bereits führende Nationen in Asien sind, die es nicht einfach hinnehmen werden. Japan nicht, Malaysia nicht, Indonesien nicht. Ähm, dazu, das muss man klar und deutlich sagen. Und wir sollten Partner sein bei der Entwicklung einer Welt, die Frieden schafft. Vielen herzlichen Dank. Wir haben leider keine Zeit mehr, aber ich lasse noch eine weitere Frage zu, wenn Sie versprechen, dass sie wirklich kurz gefasst wird. Und ich sehe Sie nicht durch die Maske. Sie müssen sich also kurz selbst vorstellen, bitte. Ken Ross von Human Rights Watch. Herr Bundeskanzler, die vorherige deutsche Regierung wurde dafür kritisiert, dass Geschäftsinteressen einer starken, kontinuierlich starken Menschenrechtspolitik im Weg standen. Das wurde angesprochen, als Bundeskanzlerin Merkel einen Investitionsdeal mit China unterzeichnet hat, ohne Bestimmungen gegen die Zwangsarbeit von Uiguren. Rechtsstaatlichkeitskonditionalitäten ähm, ähm, hinsichtlich ähm, Ungarn und Polen wurden vernachlässigt. Das gleiche trifft auf Gas äh, aus Russland zu. Welche Schritte werden Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass deutsche Wirtschaftsinteressen nicht einer, einem stärke, einer stärkeren deutschen Verpflichtung für Menschenrechte im Weg stehen? Deutschland ist den Menschenrechten verpflichtet. Ich denke, das ist offensichtlich. Und wir haben ja bereits an der Gesetzgebung entsprechend gearbeitet. Wir haben sie zum Teil ja schon umgesetzt und weitere wird hier hilfreich sein, auch auf der globalen Ebene, wo es ja schon Diskussionen darüber gibt. Wir haben hier klare Gesetzgebung zu den Lieferketten in Deutschland und in der Europäischen Union wird es sehr bald eine ähnliche Gesetzgebung und Rechtsprechung geben und ich hoffe, dass sich andere Länder uns anschließen werden. Damit wird Verantwortung an Unternehmen übertragen. Sie müssen sich verantwortlich zeigen und Verantwortung übernehmen für das, was im Laufe der Lieferkette geschieht und getan wird. Und das ist eine unserer Antworten auf diese Frage. Das ist, finde ich, eine sehr progressive und sehr wirksame Antwort. Wir haben das ja auch als Element unserer Diskussion über Handelsverhandlungen. Wir sagen zum Beispiel... Hier den Verweis auf die Grundprinzipien der internationalen Arbeitsorganisation. Das ist eine der Grundbedingungen, die wir in unseren Handelsvereinbarungen einfordern. Das ist ja auch eine Antwort auf Ihre Frage. Und dann noch klar und deutlich zu sein hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte, der Minderheitenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und letzten Endes ja der Prinzipien der Demokratien. Und darum habe ich mich in meiner Rede ja auch so deutlich bezogen auf die Stärke der Demokratien. Das ist ja auch etwas, was die Menschen tief in ihrem Herzen sich wünschen. Wir in Europa und in den USA, aber das ist auch etwas, was die Menschen überall in der Welt anstreben und was sie gerne haben möchten. Wenn wir das begreifen, wenn wir das erkennen, dann können wir auch klare Aussagen treffen zu Prinzipien. Wir können Schritte einleiten, wie wir sie bedeutsamer verankern in internationalen Beziehungen. Und ich bin da auch der Meinung, dass dies nicht bedeutet, dass wir eine Art Abkopplung wählen. Das wäre zu schlicht gedacht. Das wäre ein großer Fehler für uns alle auf der Welt, denn die Globalisierung ähm, führt ja letzten Endes zu dem Wohlstand für alle, für, alle für alle Staaten der Welt. Und die Unternehmen überall in der Welt sind erfolgreich, auch wenn sie klein sein mögen, aber dennoch produzieren sie ja für den Weltmarkt. Wenn sie kulturelles und geistiges Erbe produzieren oder Güter produzieren, nur für einen kleinen Markt, für einen nationalen Markt oder nur für die EU oder die USA, dann wären sie nie so erfolgreich, wie sie das jetzt sind. Die Globalisierung per se ist also etwas, was uns allen insgesamt eine bessere Chance bietet für ein höheres Einkommen. Und ich habe ja schon gesagt, dass es groß ein großer Vorteil ist, dass es jetzt den Mittelstand überall in der Welt gibt. In Afrika, in Südamerika, in Asien. Und dass wir uns glücklich schätzen sollten, dass das so ist und dies noch verstärken sollten in der Zukunft. Das heißt aber nicht, dass wir die Achtung der Menschenrechte und des Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit missachten würden. Wir haben politische Maßnahmen für ihre Umsetzung auch in Handelsbeziehungen erlassen. Und ich habe das ja auch gerade erklärt. Vielen Dank. Leider ist unsere Zeit schon längst abgelaufen. Ich will Ihnen ganz herzlich danken. Ich wiederhole nochmal, auch im Namen meines Nachfolgers, kommen Sie wieder nächstes Jahr. Wir brauchen Sie. Please don't... If Wenn... Sie können, bleiben Sie bitte hier im Saal. Wir fahren mit dem Programm fort mit Vizepräsidentin Kamala Harris. In weniger als zehn Minuten geht es weiter. Wenn die Türen zu sind, kommen Sie nicht wieder rein. Bitte bedanken Sie sich mit einer Runde Applaus bei Bundeskanzler Scholz. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler.